Tag 2 startet bei uns erstmal in der Küche vom Bus. Denn anders als im Hotel muss man sich hier ja selbst um das Frühstück kümmern. Aber irgendwie macht es auch Spaß. Habt ihr schon mal so eine große Bialetti gesehen? Ich erst, als mir es so zu doof wurde, immer mehrere Kaffee zu kochen. Weil sonst, wenn wir mit Martin und Vicky zusammen sind, dann muss ich immer zwei bis dreimal ran und so geht es alles in einem Aufwasch. Ist aber übrigens zu zweit auch sehr praktisch. Dann ist man wenigstens munter in der Früh. Und so wird erstmal geschäumt und geschnippelt und. Dann gibt es auch gleich mal Frühstück. Ohne Milchschaum geht übrigens gar nichts. Auch wenn mein Milchschaum in größter Gefahr lebt, weil ich den einfach <lacht> nicht in Ruhe genießen kann. Das ist unglaublich. Aber der wird immer geklaut und davor wird behauptet, nein, ich möchte gar keinen Milchschaum. Ja, ja, naja, was soll's. So ist das Frühstück wenigstens nicht langweilig. Und hier suchen wir gerade die Tour für den Tag raus. Mal sehen, was es so wird. Geplant ist auf jeden Fall eine E-Bike-Runde. Naja, wie ihr seht, haben wir nicht zu viel Zeit dafür verschwendet und jetzt wird auch schon fleißig weiter gerudelt. Und gleich geht's los. Bing! Schon ist er angezogen. Das war schnell. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Lugano, Tag 2. Und heute machen wir eine E-Bike-Runde. Gestern war Bio dran, heute eh. Morgen dann wahrscheinlich wieder Bio, unser Campingplatz. Das sieht schon süß aus. Also an sich finde ich den Platz nicht so mega, mega, weil wir haben halt keinen Ausblick. Aber irgendwie ist es trotzdem cool und in der Früh von Sonne geweckt zu werden, ist schon mal nicht verkehrt. Was sagt so der schöne Mann? Bist ähm, ja. du ready? Ja, passt schon soweit. Mal sehen, wie es heute geht. Äh, gestern einen kleinen Sturz gehabt, aber sonst... Äh, ja. ja, der Daumen ist dick. Zeig mal den Vergleich zum anderen. Ja, sieht man schon. Also ein bisschen, ja. Mal sehen. Aber ich muss ja nicht schalten mit der linken Hand, deswegen funktioniert das, glaube ich. Ja. Genau, weil wer bremst, verliert. Genau. Hoffen wir, dass ich ihn dann überhaupt aufs Video drauf draufkriege, weil ich werde wohl schon ein wenig bremsen. Das Zentrum von Lugano ist quasi ausgestorben. Jetzt ist er im Koop verschwunden und behauptet, er bringt irgendwas, was ich lieben werde. Weh, wenn nicht, weil warten mag ich schon mal so gar nicht. Und dieser Koop ist riesig, das kann jetzt ewig dauern, fürchte ich. Mm. So, ich muss gestehen, das ging jetzt relativ schnell. Ich weiß noch nicht, wie wir das alles auf Tour nehmen wollen. Aber Komm, gut, wir Ich trinke alle, das sind die absoluten Besten. April läuft. Dadurch, dass wir die Tour von Martin und Vicky nachfahren, haben, wir keine Ahnung, wo es uns hin verschlägt. Aber Überraschungsmoment ist manchmal auch ganz cool. Gestern voll hat. Bepackt, voll bepackt mit dem Kakao. Aber schon bist mit Brot bepackt. Also das, was ihr immer reinlabern hört, ist tatsächlich die Komoot-Navigation. Gestern hat super funktioniert, heute bisher auch. Aber der Weg ist cool, das ist jetzt eine offizielle Radroute. Und das sieht jetzt auch voll schön aus mit dem Dorf und dem Berg. Geil. Berg und Dorf. Berg und Dorf. Die Abhilfsgift ist gefordert. Folge dem Weg 400 Meter. Mega, die alten Mauern und Häuschen. Krass. Wir sind gerade mit den breiten Lenkern durch. Ja. Jausenzeit. Ein guter Landjäger vom Metzger, vom Heimischen. Und ein bisschen Brot. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Naja, oder zwei Emmy und ihr seid den ganzen Tag satt und müsst auf niemanden warten. Jeden <lacht> Die haben wir übrigens auch noch schon ja gehabt. Können wir jetzt fahren endlich? Naja. Mmh, die mmh. Also, wenn ihr mal in der Schweiz seid, kaufen. Mhm. Gibt es nur in der Schweiz. Das ist keine bezahlte Werbung. <lacht> Währenddessen hier navigiert wird, machen wir mal einen schnellen Panoramaschwenk. Weil jetzt schaut es schon ein bisschen anders aus wie vorher noch. Hinterland quasi. Ich glaube ja, wir müssen da lang. Ja, war dann falsch. Nico war aber auch falsch. In Summe war es der mittlere Weg. Und wir dachten entweder links oder rechts. So kann es gehen. Naja, immerhin haben wir den Weg noch gefunden und wir dachten, es wäre nur so eine ganz, ganz kurze Abfahrt. Deswegen haben wir... Erstmal die Kamera gar nicht richtig drauf gespannt, deswegen gibt es auch keine Aufnahmen von hinten. Aber wir haben dann schon gemerkt, der Trail ist länger als gedacht und so haben wir dann bald umgesattelt. Übrigens war der Trail auch richtig cool, weil wir dachten ja eben, es geht nur so ein bisschen runter. Aber denkst du, es ging komplett runter und hat sich auch auf jeden Fall gelohnt. Nur warum der Einstieg so mittendrin in der Alm ist, das wissen wir immer noch nicht. Aber war auch wurscht. Hauptsache der Weg ist gut. Ich vermute ja, dass der Martin da noch so einen kleinen Extraweg weg dazu gefunden hat, weil da, wo ihr jetzt die parkenden Autos seht, da war dann auch wieder die offizielle Radroute und ja, da sind wir dann wieder weitergefahren, jetzt eben mit ummontierter Kamera, aber dieser obere Teil vom Weg hat sich definitiv auch schon gelohnt, also auf jeden Fall gut, dass der mit dabei war. Insgesamt war der Trail übrigens ziemlich easy und sehr flowig und so konnten wir den ordentlich runterbrettern. Ja, Nico wird jetzt dann gleich erzählen, dass er nicht so schnell fahren konnte wegen seinem Finger, aber ich weiß nicht recht, ob ich dem Glauben schenken soll, weil ich bin ihm nämlich kaum hinterhergekommen. Liegt aber dann vielleicht auch daran, dass ich keine Handschuhe anziehen konnte, weil einfach keine Zeit mehr da war. Naja, wie auch immer, genug der Ausreden. Ihr seht, cooler Weg, super Panorama. Was will man mehr? Aber vom Wetter her, um das jetzt nochmal einzuschwenken, da blenden mich nämlich gerade die Sonnenstrahlen an am Laptop. Was überhaupt geschenkt? Also blauer geht's nicht, wärmer geht's nicht und das für Anfang April. Mega, mega cool. Bisher war ich ja noch nie in der Gegend und kann nicht sagen, ob das immer so ist. Aber Martin und Vicky hatten schon geiles Wetter die Tage davor. Will jetzt auch wieder mega geiles Wetter. Ein Tag besser als der andere und das, obwohl der Wetterbericht immer mal wieder Regen melden würde. Also entweder wollen die nicht, dass Touristen kommen oder ich weiß auch nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Den ersten Trail-Abschnitt haben wir jetzt schon hinter uns gebracht, jetzt machen wir noch so eine Schleife und kommen dann nachher wieder hier raus und der war schon mal super cool, wir haben auch gar nicht mit so viel Abfahrt gerechnet, bei uns schaut das so aus und wir fahren quasi einfach die Tour nach, die Martin und Vicky jetzt eben auch schon gemacht haben, ähm, gestern haben wir sie ja noch ein bisschen verbessert, nein Spaß, wir sind halt um den ganzen See rum geeiert, was aber echt ein cooles Erlebnis war und heute machen wir eigentlich im Großen und Ganzen das gleiche, was die schon gemacht haben. Genau und so ein bisschen mit Halbgas, mit dicker Hand. Äh, deswegen entschuldigt das Halbgas beim Fahrradfahren. <lacht> Next Level Trail Uphill mit E-Bike e natürlich geil. Auch schon wieder eine geile Aussicht. Bam! Also du musst es auch so hin dass Zuta See zu, zu sehen. Das sehen Sie schon, keine Panik. Auf der Runde das ist es echt witzig, weil sich das Panorama dauernd so ein bisschen verändert. Jetzt wieder so richtig, also gar nicht mehr nach See aus. Half-Ride ah, in den Schnee. Das ist krass, weil es ist so warm. Ui. Nein! Ui. Äh. Oh, Ich bin ein Opfer. Uh. Oh, geil. Yeah. Krass glaubt man gar nicht, dass hier Schnee noch liegt, gell? Ja? geht oh, Jetzt geht's doch wieder ganz schön rauf am Trail. Jetzt hat sich uns dieser Blick aufgetan. In echt ist es mega eindrucksvoll. Ich kann nicht einschätzen, wie es am PC aussehen wird. Aber es sieht echt, echt geil aus. Das Eis ist wow, ist das glatt hier. Ja, das Gras ist echt. Ui, ui, ui. War aber nichts, da gab es doch noch keine Abfahrt, so mussten wir noch mal ein Stückchen rauf, bis wir direkt zum Gipfelkreuz gekommen sind. Stückchen. Ja, gutes Stückchen halt. Mhm. Da gibt es schon wieder guten Ausblick, diesmal aber auf die andere Seite. Und ich denke mal, hier geht es noch für uns zum Kreuz vor. Da oben. Und es ist halt sau so geil, weil wir sehen hier auf den See. Hier ist das Gipfelkreuz. Da kommt gerade der Nico. Der liebt Hunde über alles. Und da hinten sehen wir aber auch auf den See. Das ist echt ein cooler Aussichtsberg. Dafür dass der eigentlich wieder gar nicht so hoch ist. Bergheil und so. Aber da ist keine Zeit mehr, gell? Bergheil schöner Mann. Ja, Bergheil schöner Hund. Ja, fein. Ai, ai, ai. Und damit ging es dann auch wieder ab auf den Trail. Übrigens war der eine große See ein anderer See, nämlich der Lago Maggiore, Und nur dieser kleine verzackte See, wo man noch ein bisschen gesehen hat, ist der See um Lugano rum. Also nicht, dass jetzt alle verwirrt sind. Ich dachte nämlich zuerst, muss ich gestehen, dass es ein und derselbe See ist, weil der ja auch so verwinkelt ist. Aber nein, zwei verschiedene. Umso cooler. Ich wusste gar nicht, dass die beiden Seen so eng beieinander sind. Aber gut, man lernt ja schließlich nicht aus. Fahren wir heute um den Gardasee. Nein, um den Gardasee fahren wir schon mal nicht, aber da würde ich mich besser auskennen. Naja, da werden wir schon mal wieder hinkommen. Der Trail war diesmal übrigens auch wieder eher leicht, teilweise noch ein bisschen schneebedeckt, aber auch nur minimal. Und da war es halt noch ein bisschen nass, wo der Schnee gerade geschmolzen ist. Aber sonst ist im Moment alles super super trocken und macht richtig Laune zum Fahren. Du kannst aber auch da abkürzen, wir müssen dann ja eh links drüber. Ah ja! Die meisten von euch kennen das wahrscheinlich. Diese Klickschuhe, die haben ja Aussparungen, wo man die Klickies reinschraubt. Dementsprechend sind die aber leider auch nicht so richtig dicht. Im Herbst fahren wir sonst mit so Gore tex Klickschuhen. Da ist die Sohle komplett zu und man schraubt das klickie aber dann noch oben drauf. Jetzt habe ich schon die normalen Klickschuhe. Die haben eben ein Loch drin, also wirklich ein komplettes Loch. Ähm, da kann man dann von innen noch so ein... Isolierband oder so draufkleben, das löst sich aber natürlich mit der Zeit und dementsprechend wie die Katze zum Wasser, sobald man in eine Pfütze oder eben in einen Schnee reinsteigt, dann ist die Sohle auch schon Mim, nass Mim, innen. Mim, Mim, Mim. Ja, und wenn es dann kalt wird am Abend, dann hat man kalte, nasse Füße. Das macht keinen Spaß. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das auch kennt. Ist ja nicht so, dass man nicht trotzdem fahren würde, aber es ist eben nicht fein. Kannst ja ich... mit dem Handstand durchgehen. Ja, und dann, wer schiebt mein Fahrrad? Naja, diese Tipps sind nicht wertvoll, leider. Martin und Vicky haben da übrigens so wasserdichte Socken aus Amazon bestellt. Die kosten, glaube ich, 25 oder 26 Euro. Ich muss aber gestehen, ich habe die auch rumliegen, aber noch nie ausprobiert. Deswegen kann ich nicht mitreden, aber die schwören da drauf. Die sagen immer Packliste und wasserdichte Socken. Und ich denke mir jedes Mal, ja, ja, bis jetzt habe ich es auch ohne überlebt. Aber es kann nicht so schlecht sein, weil sonst würden die ja nicht auf jeden Gipfel der Welt mit hochziehen. Wer jetzt ganz genau hinhört, der, klingt, äh, der hört wieder so ein bisschen ein metallisches Geklappere. Und diesmal waren es leider nicht die Steine, sondern eher meine Felge, die auch die Steine geschlagen hat. Denn die Luft im Hinterrad wollte nicht so ganz halten. Aber ich glaube, wir haben ein Problem. Ich glaube, dass ich hinten einen schleichenden Platten habe. Ich musste mir das mal kurz. Es fühl, fühlt sich ganz blöd an. ich mir das eine. Scheiße. Ja, so war es dann leider auch. Und das Dumme bei diesem Eddie Current ist, dass der echt extrem krass auf dem Felgenbett drauf sitzt. Fragt mich jetzt nicht, warum. Ich verstehe das sowieso nicht, warum die Schwalbereifen in letzter Zeit so, so schlecht runtergehen. Früher war das ja ganz easy mittlerweile. weiß Ich nicht, braucht man dafür fast eine Werkstatt mit drei Hebebühnen und Zangen. Am liebsten hätte ich ihn runtergeschnitten. Aber es hilft ja nichts, weil er muss ja dann auch wieder drauf. Ich hatte dann diesmal noch das Problem, dass der Nico natürlich nicht so recht mithelfen konnte mit seinem dicken Daumen. Und so war ich selbst gefordert. Naja, geschafft habe ich es, gefilmt habe ich es euch diesmal nicht. War auch besser so, weil ich habe ihn in Summe dreimal auf und ab gezogen. Denn ich hatte einen geflickten Reifen dabei, da habe ich nur ein Loch von zwei Schlauch gemacht. nicht Reifen. Na gut, Schlauch nicht Reifen. Dann musste ich ihn nochmal rausholen, dann habe ich ihn, glaube ich, eingeklemmt beim nächsten Mal und dann habe ich den alten wieder eingezogen. Bei dem haben wir das Loch allerdings nicht gefunden und dementsprechend musste ich dann die Tour über noch zweimal aufpumpen und jetzt steht er mit Platten neben dem Wohnmobil. Mist. Aber gut, dieses Desaster gehört wohl auch ab und an mal dazu. Jetzt habe ich die neuen Schläuche, nicht reifen, im Rucksack wieder befüllt. Und so wird die nächsten Tage hoffentlich alles glatt laufen. Ich und wir werden mal ausprobieren, einfach mal ein bisschen Tubeless-Milch in den Schlauch zu schütten. Äh, wer Erfahrung damit hat, könnt ihr mal drunter schreiben. dat ik dessen ihr uns beim Trailfahren zuschaut, habe ich noch ein paar Hard Facts für euch. Und zwar war die Tour 66 Kilometer lang und hatte 1730 Höhenmeter. Ihr könnt die Tour natürlich auch wieder auf unserem Blog finden oder ich verlinke sie euch auch hier in der Infobox. Dann könnt ihr direkt reinklicken und findet den Komoot-Link zum Nachfahren und genauerem anschauen. Vom Akku her war es so, dass wir alles auf Eco gefahren sind und am Anfang sogar ohne Akku. Ist Lugano rein, bis es bergauf ging, weil Martin und Vicky haben schon erzählt, dass es relativ knapp wird vom Akku her. Dann haben wir fleißig gespart. Am Ende der Tour sah es dann bei mir so aus, dass ich mit 20% am Campingplatz angekommen bin und du mit 7. Mit 7. Ja, also ähm, ja. gewichtsmäßig haben wir ungefähr 10 Kilo Unterschied und von dem her sieht man, dass es dann doch ein bisschen was ausmacht. Aber ich finde es immer erstaunlich, wie viel es eigentlich ausmacht, weil 10 Kilo klingt ja nach nichts, finde ich. Und in Summe ähm, dann doch mehr als 10% Akkuunterschied am Ende der Tour, finde ich wirklich immer erstaunlich. Natürlich würde sich diese Tour auch bio fahren lassen. Diese kleineren Uphill-Abschnitte im Trail sind dann wahrscheinlich ein bisschen tricky. Aber wer sich wirklich quälen will, kann auch die zum Großteil fahren, würde ich behaupten. Und der ganze Rest ist natürlich bio möglich. Da ist ja dann eher der Vorteil, dass man eben nicht aufpassen muss, ob der Akku reicht. Also wer Bock auf 1700 Höhenmeter bio hat, der kann das natürlich jederzeit machen. Vielleicht wie auch dieser Weg begonnen hat, hatte er ja dann doch noch ein paar bisschen schwierigere Stellen drin, mag ich aber eigentlich ganz gern, weil nur Flow ist dann irgendwie auf die Dauer auch langweilig und von dem her habe ich euch das gerade mal noch reingeschnitten, weil hier wurde es dann schon wieder tricky, aber für Leute, für die das nicht so interessant ist, wenn es zu schwer wird, das war wirklich nur ein Stückchen, also das kann man dann sicher auch schieben und der Rest war sehr flowig. Runter bin ich natürlich ohne Antrieb gefahren und hier ist aber auf einmal Echo angewiesen. Als ich den ausschalten wollte, habe ich die Lichttaste erwischt. Naja, so schnell ist man. erleuchtet. Ein Licht geht auf. Ja, wir richten rein. nicht mehr werden. Wir sind schon wieder fast mit der Dunkelheit zurückgekommen. Der Platten hat uns ganz schön aufgehalten. Und jetzt müssen wir uns bei allen beim Pierty sagen, weil es gibt Pizza. Ja. Äh, heute war alles ein bisschen langsamer. Einmal Platten, einmal äh, Hand und so weiter. Aber wir sind gut durchgekommen und es hat mega Spaß gemacht. Viel Spaß beim Gucken. Ja, war ein mega Trail. Daumen nach oben nicht vergessen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.